Hallo, ähm, wir zeichnen nun mal einen äh, Text, welcher ähm, nicht äh, in einem Textrahmen ist, sondern auf einer Linie. Da haben wir hier äh, verschiedene Möglichkeiten: eine äh, Freihandfahrt, also eine gezeichnete Linie, einem geraden Pfad und einem gekrümmten. Wir beginnen mal mit einem geraden. Sieht man so den äh, die gerade. Man kann nun hier dann seinen Text schreiben. So. Dann haben wir auch noch, ähm, den grünten Text, welcher, äh, die normale Vektoren arbeitet. Und, ja. mal kurz so. also doppelklicken und dann kann man hier auch seinen Text eingeben und dann bekommen wir nun noch ich Möglichkeit indem wir hier nun einfach einen Text schreiben und, und da dann ah. ähm. den Text einsetzen und dann ähm, verschiedene Formen <lacht> benutzen können. ganz äh, gleich wie es jetzt hier bei mir der Text ist. Ähm, danke fürs Zuschauen.